So, hallo meine Lieben, tv zuseher Ich bin jetzt am Rückweg gewesen von, von Kroatien, von dieser wunderbaren Gegend, die kamen ja habe dort jetzt neun Nächte verbracht. Und es ist wirklich wie immer so ein, ja, ich weiß nicht, ein Besinnen, ein Zu-sich-Kommen. Eine unglaublich schöne Gegend. Das Wetter hat auch super gepasst. Und ich liebe es natürlich auch in der Natur zu sein, zu schlafen, zu campen. Jetzt natürlich besonders mit dem Hochzelt und dem Darkjaw ausgebaut. Ja, bin jetzt seit einer halben Stunde wieder in Österreich, über Slowenien, jetzt in Kärnten angekommen. Und habe jetzt mal so kurz überlegt, was werde ich denn jetzt so machen. Mir hat es jetzt bis vor kurzem gar nirgends so hingezogen und jetzt habe ich mir gedacht, naja, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal dahin, wo ich auch sehr lange einen Wohnwagen, also einen Wohnwagen gestanden ist und die Gegend, die mir sehr vertraut ist, aber seit Corona eigentlich gar nicht mehr da war. Und da werde ich jetzt einfach mal in die Richtung schauen, ob es den Campingplatz, den's, den's am Bauernhof überhaupt noch gibt. Und und ja, und eventuell mache ich diesmal eine Österreich-Tour. Vor zwei Jahren war es eine Deutschland-Tour. Diesmal wird es vielleicht eine Österreich-Tour. Ist von der Größe vielleicht <lacht> zu vergleichen mit einer Bayern-Tour. Österreich ist ein bisschen größer wie Bayern. Also, ist auch interessant. Ich bin jetzt auf jeden Fall in Kärnten und werde dann offensichtlich mal, wenn, Richtung Tirol fahren, Südtirol, Tirol, Aachensee. Ja, werden wir schauen, wo es mich denn jetzt mal hinbringt. Ist natürlich auch eine Frage des Wetters. Morgen am Montag soll es wieder schön sein. Jetzt ist da ein bisschen heruntergekühlt auf knappe 19 Grad. Ist natürlich von 30 Grad jetzt den süd ist ein bisschen... Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es kommt die Sonne schon wieder raus. Also in dem Sinne habe ich schon ein ganz gutes Gefühl jetzt einfach. Ja, mittlerweile bin ich angekommen an dem Ort, wo ich vor Corona mindestens zehn Jahre viel Zeit verbracht habe, weil hier den Platz da hinten sieht man: den Bauernhof, ein ganz kleiner Campingplatz. Da ist mein Wohnwagen gestanden. War eine feine Zeit, eine Zuflucht eben auch. Vor zwei Jahren habe ich ihn hergegeben, den Wohnwagen. Und jetzt gilt es einfach nochmal loslassen. Ja, und auch diesen Platz mental hinter mir zu lassen. Denn ich weiß, dem Bauer geht es gut. Seine Frau ist zwar vor zwei Jahren gestorben. Aber ihm geht es gut und er betreibt diesen Platz eben mit über 80 Jahren jetzt mittlerweile. Und da wollte ich einfach nochmal nachschauen wie das so läuft. Und ja, ja, schaut gut aus. Es ist alles wunderbar am Morgen. In der Früh werde ich einfach wieder losziehen. Ja, und das ist quasi der Platz. Und dahin steht auch mein Car, mittlerweile aufgebaut für die Nacht. Doch heute gilt es auch noch, ein Video hochzuladen. Später dann. Ja, meine Lieben, und so schaut das jetzt aus: das sogenannte When Live <lacht> auf Probe. Da kocht das Essen. Da wird gerade ein Video hochgeladen. So schaut es im Docker innen aus: das, was mir nicht so wahnsinnig gut gefällt. Es ist, ja, es geht mir einfach zu, ein bisschen zu viel zu Gitarre ein ein Sub, also Stand-Up Paddling Board ist verstaut, dann so eine dicke Matte. Äh, Wenn es da mal im, im Docker dann zum Schlafen ist drinnen, dann wird das too much. Ja, da muss ich mal und will ich mir noch was einfahren lassen, aber das werden wir auch alles noch hinkriegen. Solange ich halt mit dem Dachzelt unterwegs bin, kann ich halt oben in einer Dachbox nichts verstauen, das ist so ein bisschen der Nachteil. Wenn das Dachzelt nicht da wäre, oben die Dachbox, dann schaut es anders aus. Dann schlaft man halt nur mehr im Docker, was ja eigentlich auch der Sinn ist. Aber wie gesagt, ich war halt jetzt, also für die zehn Tage in Kroatien, da war das Dachzelt natürlich schon super, super, super, super gut. Und jetzt hier auf diesem wunderbaren Campingplatz am Bauernhof auch noch, wo ich wie gesagt noch mal mental ein bisschen Abschied nehmen werde, dem Bauer geht es gut. Es läuft ja alles, ich brauche mir keine Gedanken mehr zu machen. Ähm, es ist einfach da hinten wunderbares Panorama, der Reiskofel. Ja, mit der, mit der selfie-Kamera sieht, so sieht man nicht alles so wahnsinnig gut, aber ja, der Reiskofel, der Hausberg hier, super schöne Gegend. Vielleicht mache ich ja auch mal was outdoor mäßig anbieten, Seminare, outdoor. Selbsterfahrung so in die Richtung. Ja, und jetzt werde ich mal ein bisschen was essen. So hallo meine Lieben, hier an meinem Lieblingsbauernhof Campingplatz. Heute wunderbares Wetter, werde so einen halben Tag noch da bleiben und diesbezüglich eine kleine Biathlonlauf-Wanderung veranstalten zum Herkules tempel ja, zum Herkules-Tempel, ein wunderbarer Platz und ein wirklicher Tempel, der da oben steht. Er wurde zwar in der Neuzeit erbaut, aber da war früher, in früheren Zeiten, war da ein Tempel. Aber den sehen wir dann oben, bis ich dann oben bin, meine Lieben. Und da gibt es dann auch wieder ein paar Luftaufnahmen, denn ich habe in meinem kleinen Rucksacker die Drohne verpackt. Ja, in dem Sinne gibt es auch beim Dacia Verpacken immer wieder kleine Korrekturen. Es ist wieder Schau, dass ich alles ein bisschen effizienter einpacken kann. Vor allem, wenn man die Soup dabei hat, also dieses Stand-Up-Paddle, das braucht ja doch viel Platz. Und ohne der Dachbox, da es natürlich weniger Verstauraum, da muss viel hinten rein. Aber ich möchte halt einfach auch so, wenn ich dann wo wirklich drinnen schlafen, wo drinnen schlafe, dass ich da nicht das halbe Auto ausräumen muss. Lässt sich teilweise eh nicht vermeiden, aber ich habe das super ein bisschen besser verstaut, so dass das nicht mehr ausgeräumt werden muss. Aber das schauen wir uns später noch an, vorher eben jetzt dann den Herkules Tempel. Ja, und sind wir gleich mal oben. Ein paar Meter. Es ist warm und heiß und deswegen schwitze ich. Wenn man hier ganz normal rauf geht als unten. Vom Bauernhof weg, dann geht man eine gemütliche Stunde. Ja. So, und das haben wir jetzt schon in der Nähe des sogenannten Tempels, nicht mehr original nachgebaut, aber trotzdem immer wieder eine Augenfreude und erwärmt auch das Herz. Ja, wie gesagt, da ist früher ein Tempel gestanden, der wurde, ich weiß nicht mehr, vor circa 15 Jahren. Nachgebaut und ja, gibt mir ein paar andere Aufnahmen dazu. Meine lieben leute jetzt kommen wir in den finsteren wald ja hier ist ein altes gräberfeld aus frühesten zeiten und das ist wirklich sehr skurril ähm, die gräber wurden auch später noch einmal aufgeschüttet wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß ob die skulpturen die draufstehen original oder nachgemacht sind, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr, sehr interessantes Gefühl da zu sein, bei gewissen Ahnen, ja. Schauen wir mal. Juh, der erwarten uns gleich mal ein paar Baumstämme in die Erde gerammt. Also die sind mit Sicherheit nicht, nicht so alt wie das Grab selber. Aber trotzdem sehr, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, die Skulpturen allein schon. Ähm, ja, ich vermute einfach auch, dass die jetzt nicht tausend Jahre alt sind. Die Hallstattzeit auf der Corina ist das auf jeden Fall. Und auch da einfach Film anhalten. Ich hoffe, man kann das dann auch wirklich lesen. Naja, die Hallstattzeit und hier steht eben 7. bis Beginn des 5. Jahrhunderts vor Christus datiert. datieren die Funde hier. Ja, das ist dann schon eine Zeit, ne? so sagen wir mal so 2500 bis 2700 Jahre. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal auch diese Kulturen ein bisschen genauer an. Also, wie gesagt. Ob jetzt original oder nachgemacht, sie sind auf jeden Fall sehr, sehr skurril. Ja, zu einer ganz lustigen oder eher nicht lustigen, aber skurril Figur kommen wir noch. Also, hier wurden die Menschen vor zweieinhalbtausend Jahren in der Hallstattzeit begraben. Die Kopfbedenkung dieser Dame, ich weiß nicht, für mich ist es schon immer auch so natürlich klar. Haben die Menschen wirklich so ausgeschaut. Es ist ja wirklich schon heutzutage sehr vieles anzuzweifeln. Da haben wir dann noch einen Soldaten offensichtlich den friert und der keine Hose anhat und dessen Penis offensichtlich auch eher regiert ist, was auch immer das für eine Symbolik hat. Ich weiß es nicht, vielleicht war er ja als sehr potenter Soldat bekannt, ich weiß es nicht. Ja, spannende, spannende Figuren auf jeden Fall. Also die Kopfbedenkungen waren auf jeden Fall auch spannend. Vielleicht waren die ja wirklich auch als Regenschutz gedacht, ich weiß es nicht. Naja, und da sieht man auf jeden Fall auch ein Grab, so wie es halt offen ist ja spannend schon spannend naja dieses gräberfeld hat schon immer wieder was bedrückendes für mich ich weiß nicht ist es das feld selber sind es einfach nur die figuren die ja alle nicht sehr sehr freundlich ausschauen und weiß auch nicht ich verbinde halt auch diese Zeit hunderten von, von Jahren, tausenden von Jahren jetzt nicht unbedingt als eine Zeit, in der man unglaublich glücklich war, ich weiß es nicht, das ja, wir können uns das ja auch überhaupt nicht vorstellen aber wenn man mit dem einfach in Verbindung kommt wie diese Menschen gelebt haben, wie sie gestorben sind und mit jetzt vergleicht glauben wir natürlich in einer wesentlich besseren sinnvolleren lebenswerteren Zeit zu leben das werden sich vielleicht unsere Nachfahren in ein paar hundert Jahren, tausend Jahren nachdenken. Ja, aber trotzdem macht es ein bisschen einen Knoten im Bauch, das Ganze immer wieder. Bin ja nicht das erste Mal da, wenn auf dem Gräberfeld alles andere braucht sie nur selber schauen. Na ja, das, das ist halt ein Dorf am Land und in den Bergen. 700 Meter Höhe, 750 Meter herum. Die Berge links und rechts. Vögel zwitschern. <lacht> Könnte man fast sagen Idylle. Aber es ist sehr leise. Viele werden natürlich auch auswärtig arbeiten. Auch am Land gibt es Firmen, Unternehmen mittlerweile, große Firmen. Jo, also die Menschen müssen schon auch hart arbeiten für ihre, für ihre Idylle.